Hey Leute, ich bin's Conny und willkommen zurück zu Lumion Legacy. Ich bin genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit dem Unterschied, dass ich natürlich wieder offscreen sehr viel gefarmt habe. Ihr seht, ich habe hier ein neues Lumion hinter mir, und zwar Shashi. Beim letzten Mal habe ich nicht so viel Interesse gezeigt, das Ding zu fangen, aber als ich dann mal dagegen gekämpft habe, habe ich gemerkt, oh, das ist eigentlich ganz schön stark. Hab's jetzt auch ausprobiert. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden aktuell mit diesem Lumion. Was auch cool ist, es hat einfach von sich aus so ein Mystic Wand als Item bei sich. Und meine anderen Lumiens haben sich auch gelevelt. Vor allem habe ich es endlich geschafft, meine Motte zu entwickeln. Und das blende ich euch jetzt erstmal ein. Und endlich ist es soweit. Welches Lumien entwickelt sich heute? Es entwickelt sich. Motte zu Cinemoth. Okay, und dann werde ich einmal Mystic Breeze. Okay, Mystic Breeze schaue ich mir an. Jetzt kann mein Lumion endlich mal Attacken ausführen. Mystic Breeze, 60 Stärke, alles klar. Ich bin absolut dabei. Und mit Motte im Gepäck gehe ich natürlich jetzt zurück auf Route 2. Wo wir die erste Quest von diesem einem komischen Typen angenommen haben, dass wir ihn Cinemoth Staub oder so geben sollen. So, da hinten ist der Mann auch schon. Dann reden wir immer mit ihm. Hey, yo, Illumian Trainer. Ich weiß deine Stimme schon gar nicht mehr. Hast du schon mal von Cinemoth gehört? Ich suche nach einem... Ja, ja, das weiß ich. Das hast du mir doch schon vorhin erzählt. Ich hab doch... Das ist es. Ah, lass mich kurz eine Probe davon nehmen. Ah, oh, vielen lieben Dank. Jetzt kann ich endlich meine Tränke herstellen und der mächtigste Mann der Welt werden. Bla, ja, okay. Mhm. Okay, und jetzt kann man die Dinger kaufen. Quest abgeschlossen. Weiter zur Zukunft, Conny. Puh. So, aber unsere Mission ist es natürlich, hier auf der Route jetzt nach dem fehlenden Teil zu suchen. Und das werden wir machen. Wir laufen jetzt endlich mal die Treppen hoch. Hier habe ich mich nämlich nicht hochgewagt, für den Fall, dass ich von einem Trainer überrascht werde und ihr das dann verpasst. So, hier haben wir wieder hohes Gras. Okay, ich hätte tatsächlich hier hochgekonnt. Ich laufe hier mal rein. Auf der Route wollte ich übrigens Gumpots farmen. Hab bisher nur einen gefangen und der war noch nicht so stark. Ich habe mich erkundigt und Gumpots sollen scheinbar ziemlich starke Lumiens werden. Dementsprechend würde ich das gerne haben. Den werde ich jetzt erstmal brainwashen. Und dann ist er weg. Was? Survive the Hit? Ehrenlos. oder Blast. Dankeschön, dass du mich jetzt mit Steinen beschmeißt. Alles klar. Okay. Dann mache ich dich jetzt halt mit der zweiten Hirnwasche weg. Schlimm, wenn die Leute eh Fähigkeiten haben, nicht wahr? So, und da vorne ist der erste Trainer. Sprechen wir mal, mal mit dir. Hallo. Du siehst ziemlich müde aus, nachdem du diese Stufen hochgeklettert bist. Das sollte mir eine Oberhand im Kampf geben. Alles klar. Also ich bin gar nicht so müde, weil es ist ein Spiel, weißt du. Oh, du hast einen Cinemoth? Wie cool! Ich habe auch einen Cinemoth. Aber ich werde dein Cinemoth jetzt brainwashed. Vor allem mit Level 14 kriegt man gar kein Cinemoth. Wie geht? Wie hat sie denn das geschafft? Mein Cinemoth hat sich. Ich weiß gar nicht mal, mit welcher Stufe entwickelt. 16? 17? Ich glaube mit 16. Und die zweite Brainwash. Und weg ist es. Horst ist Level 20. Yeah. Horst möchte Laster Loot lernen. Alles klar. Oh, ich glaube, das nehme ich dann anstelle von Schein. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Gibt mir selbst Health zurück. Also, ja. Dadurch wird dann Schein ersetzt. Jo. Und wo wir schon von Horst sprechen, kann ich euch, bevor der Kampf weitergeht, ja einmal zeigen, dass sich Horst auch entwickelt hat. Und nach all den Days ist auch endlich Horst dran. Okay, Horst ent entwickelt sich... Ich hab schon wieder die Lautstärke nicht an. Oh, uh, er geht hoch. Er wird wieder zu einer weißen Kugel als Die werden immer zu einer weißen Kugel. Und Horst wird zu... Mega Horst. Uh. Herzlichen Glückwunsch, dein Horst hat sich zu einem Torprey entwickelt. Für mich bleibst du immer der kleine Horst. Und er möchte einen neuen Move lernen. Radiant Forecast. Das klingt ziemlich krass. Ja, dann gucken wir uns den mal an. 110 Stärke... Alles klar. Ah, okay, okay. Das bedeutet, das trifft nicht direkt, sondern erst zwei Runden später. Aber ich glaube, das ist eine Attacke, die man taktisch gut einsetzen kann. Und ich werde dafür Growl wegmachen. Und weiter geht's. So, und Jenna möchte jetzt Terrafly senden. Ja, Brainwash und dann ist es weg. <lacht> Aber das sieht cool aus. Schade, dass es ein One-Hit ist. Super effektiv. Yeah. Aber schon krass, dass die Trainer jetzt anfangen... Bessere Lumien zu haben. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Selbst mit meinem Vorteil. Ich habe doch gesagt, das ist ein Videospiel. Hier gibt's sowas nicht wie Erschöpfung. Naja. Gucken wir mal weiter. Da vorne ist noch ein Mann. Hallo, möchtest du mit mir kämpfen? Kämpfen? Kämpfen? Doch nicht? Okay, spreche dich mal an. Ich hoffe, du planst nicht in dem Wasser da hinten zu schwimmen. Was ist denn mit dem Wasser? Route 5 ist voller heißer Quellen. Die sind viel zu heiß für Menschen, um da reinzugehen. Aber es gibt dafür Lumions, die das können. Also, ja, alles klar. Also, wahrscheinlich wird es dann hier auch sowas wie Surfer geben, dass ich dann hier rüber schwimmen kann. Aber selbst kann ich das nicht. Und ist das so ein, so ein Angler? Diese heißen Steine, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Okay. Danke. Also hier kommen wir dann irgendwann wieder hin zurück, wenn wir hier weiterkommen. Aber wir suchen jetzt nach dem fehlenden Teil von dem komischen Ding, von der Tafel. Und weitere Treppen hochgehen. Das ist so anstrengend, Leute. Ich habe vorhin gelogen, als ich meinte, das ist ein Videospiel. Und ist nicht anstrengend. Oh, ich werde angegriffen. Das kippen wir. Hier ist ein schöner großer Baumstamm. Ist das hier hohes Gras? Nee. Gut. Und hier ist ein Trainer. Ich habe ein Quiz über Lumien Kampftechniken. Es kommt bald raus und ich brauche ein bisschen Übung. Wirst du mir helfen? Ja klar. Ich kann nicht gerne fertig machen, wenn du mir Geld dafür am Ende gibst. So. Ah, Araklavali. Das Ding, das man nicht One-Hitten kann. Nervig. Ich gebe mein Bestes, dich zu One-Hitten, aber naja. Oh, ich konnte ihn sowieso nicht One-Hitten. Ey, hey. Fünfmal hat er mich beworfen. Dafür gibt es noch eine Brainwash und dann ist er weg. Und jetzt will sie Anzi senden. Okay, ich werde jetzt mal meine Lumiens wechseln. Und zwar zu Feuer, dann Feuer hat sich auch entwickelt. Ich zeige euch einmal hier, wie sich Feuer entwickelt hat. Okay, Leute, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Feuer entwickelt sich. Also schauen wir uns das Ganze jetzt noch einmal an. Oh fliegt. Und jetzt ist ein Ball. Oh mein Gott, er ist ein Ball geworden. Hallo, irgendwie er schrumpft. Ähm, alles klar. Feuer hat sich entwickelt. Feuer ist jetzt ein Reburn. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn behalten soll. Und er möchte jetzt Rapid Fire lernen. Okay, Rapid Fire klingt gut. Endlich mal eine gute Feuerattacke. Zeig mal her. Warum hat das nur 20 Strength? Ach, drei Feuerbälle. Also 3 20, dann ist es gut. Das nehmen wir. Aber weil ich Cinch noch behalten möchte... Hau ich jetzt Burrow weg, weil Burrow verwende ich sowieso nicht. Wird verlernt und damit habe ich mein erstes Lumion entwickelt. Und wenn ich schon dabei bin, ich habe jetzt auch ein Kabunga gefangen. Das ist aber noch nicht so das beste Kabunga, das man kriegen kann. Äh, deswegen bin ich gerade noch dabei, weitere Kabungas zu suchen. Und vielleicht entwickelt sich auch Motto. Und eine schlechte Nachricht. Ich habe das Kit gefunden. Also den hier. Ich habe das Kit gefunden und war kurz davor, ihn zu fangen. Und dann hat er sich vor Verwirrung selbst verletzt und ist gefaintet. Ich hoffe, ich treffe das Kit nochmal. Ah. So, und jetzt wird mein Riesenfeuer-Rabbit gegen diese kleine Ameise kämpfen mit Rapid Fire. Ne, Hopkick. Ah. Ich, ich zeige euch erstmal Rapid Fire, weil Rapid Fire ist die Attacke, die er gelernt hat, als er sich entwickelt hat. Und die ist ziemlich cool. Die sieht nämlich so aus. Und die macht man mehrfach hintereinander. Und jetzt ist es weg. Oh, Motte ist aufgelabelt. Yeah. So, laufen wir hier durch. Über die Brücke und... Uh, Kamerafahrt. Warum macht ihr das? Kann keiner von euch sich an mich erinnern? Es war der verfluchte Stein, oder? Ich habe euch gewarnt, ihr sollt ihn nicht berühren. Nein, Yeah. Okay. Ich glaube, die Tafel hat irgendwas mit denen da unten gemacht. Oh, hier ist eine Blockade. Sollte ich meine Lumions vorher trainieren? Schau, sie sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Und jetzt, wo ihr es seht, kann, ich, kann es da ja sowieso raus. Auch Viech hat sich entwickelt. Und mein Unkraut entwickelt sich auch. Was wird wohl daraus? Ja. Es ist schon wieder ein Ball. Oh mein Gott. Und tachiu. Oh mein Gott, das ist größeres Unkraut geworden. Sieht ganz cool aus. Gefällt mir. Nature's Rage klingt gut. Ich würde sagen, Pedal Pummel kommt dafür weg. 70 Stärke, alles klar. Hast also du für über mehrere Runden? Und danach ist man verwirrt. Okay, das ist, hat also auch ein Trade-off. Dann lasse ich Pedal Pummel und packe stattdessen erstmal Stretch weg. Und weiter geht's. Und ich habe noch einen Wari gefangen. Und der hat sich zu einem Cephalan entwickelt. Wari ist ja sowas wie Evoli, dass die verschiedene Evolutions. Möglichkeiten hat und ist jetzt ein Luftlumien geworden. Also auch ganz nett. Und damit ist auch Vari dran. Vari entwickelt sich nun. Und oh, ich habe mal wieder keine Lautstärke an, oder? So, jetzt habe ich Lautstärke an. Ich denke nie dran. Als ob schon wieder ein Kreis. Ui. Mein Vari ist ein Cepholen geworden. Cool. Und er möchte Adaptive Assault lernen. Aber kennt schon vier Moves. Ähm, ja, ja. Was ist Adaptive Assault? Typ Luft. Okay, der Typ und Effekt des Moves variiert je nach den evolutionären Stärken vom Lumien also ist es doch nicht Luft oder doch, es ist wahrscheinlich Luft, weil ich mich jetzt, das Ding sich jetzt in ein Luftlumien verwandelt hat. Weil ich habe schon gemerkt, ich habe mir schon gedacht, dass Vari sowas wie eine Art Evoli ist. Und Spare will ich nicht hergeben, weil Spare ist echt gut, um Lumiens zu fangen. Deswegen hau ich jetzt dafür, dafür hau ich, ah, Quick Pounds weg. Ja, okay. Und weiter geht's. So, also ich gehe davon aus, dass die aussehen wie Mönche, dass sie wahrscheinlich Lichtlumiens spielen werden. Aber die Kr Krumpierten werden vielleicht Dunkelheitslumien spielen. Deswegen nehme ich einfach mal Horror. Entschuldigen Sie, ich muss hier vorbei. Ich muss hier vorbei. Entschuldigung. Na gut, ich spreche mit Ihnen. Niemand darf ab hier vorbei. Es gab einen Unfall und es ist unsicher, weiterzugehen. Niemand darf vorbei. Es gab einen Unfall und es ist unsicher, weiterzugehen. Aber hä? Okay, dann gehe ich wieder zurück. Meint ihr, es gibt einen anderen Weg? Ich suche mal nach einem anderen Weg. Gehen wir einfach mal hier lang. Und ist wieder ein Trainer. Den hauen wir noch auf die Schnauze. Ich bin in eine der heißen Quellen gegangen, um einen Lumien zu fangen. Und ich wurde dabei beinahe lebendig gekocht. Aber das war es mir wert. Schau dir meine neuen Lumiens an. Okay, dann zeig mal ein Gumpod, genau den wollte ich haben. So, der hat viel physische Verteidigung, aber ich glaube, Spezialverteidigung hoffe ich zumindest nicht so sehr. Deswegen, ähm, gibt's erstmal Lusterloot. Loot. <lacht> So, er nutzt Spray. Ey, hör auf, mich anzuspritzen. Jetzt gibt's es nochmal Laster Loot, um den Schaden wieder gut zu machen. Ah, und ich bin wieder vollgeheilt. Das ist gut, an solchen Drain-Attacken. Die gefallen mir. Level 21, yeah. Und er schickt noch einen Gumpot. Ist es denn ernst? Ja, ich werde meine Lumiens wechseln. Und zwar zu Motto, damit ihr Motto mal kämpfen seht. Weil das hat sich wirklich gelohnt, meine Motto zu Cinemos zu entwickeln, weil die ist richtig stark. So, ich habe zum Beispiel Mystic Breeze. Der hat, hat auch Pestilenz gelernt. Was das kann, weiß ich nicht, weil das hat er eben noch so nebenbei gelernt. Aber Mystic Breeze ist auch schon richtig cool. Weil. Und es, es macht alles weg. Mein Speed erhöht sich. Das ist jetzt das erste Mal tatsächlich, dass Mystic Breeze einen Gegner nicht sofort besiegt hat. Aber Gunport ist halt ein Lumion mit sehr viel Verteidigung. Also gibt es jetzt nochmal ein bisschen Gast hinterher und dann ist er weg. Gast! Kabunga ist Level 21. Yeah. Ich hatte genug Action für heute, glaube ich. Ja, danke für die 480 Cash Money. Ach ja. Meint ihr hier unten ist so ein Secret, wenn ich hier um die Ecke gehe? Ah, schade. Das wäre zu schön gewesen. Aber es sieht wirklich danach aus, als könnte ich hier runtergehen. Ich darf zwar nicht über die Brücke, aber ich darf hier unten lang. Finde ich nice. Vielleicht nutzen diese Mönche aber auch einfach nur Kampflumien. Da ja, wäre Psycho eigentlich auch stark. Ja, aber wir gehen einfach hinterher in die Höhle, um zu helfen. Ach, angekommen in der Höhle. Wird es auf einmal viel dunkler. Oh, ich wurde eingegriffen. Oh, das will ich haben. Aber ich muss es vorher schwächen. <lacht> okay, wenn du die Luftattacke nicht überlebst, dann bist du es mir nicht wert. Er hat sie überlebt. Er ist es mir wert. Er ist es mir so wert. Seine Melee-Defense hat sich erhöht. Okay, ich werfe erstmal eine Disc auf dich. Ich kaufe auch immer fleißig Disk, deswegen habe ich nicht so viel Money. Ja. Nein! Ah! Schade. Jetzt nutzt er Swipe. Und oh, der macht sogar viel Schaden, den will ich haben. Okay. Ich hole Viech raus. Nee, ich hole Sevolen raus, weil ich glaube... Genau, Cephalin hatte Spare, also hole ich Sevolen raus. Spare ist eine gute Attacke, um Lumiens einzufangen. Weil die Attacke lässt deinen Gegner immer ein HP. Jetzt brenne ich auch noch, oder was? Aber cool, dass hier auch noch die Beleuchtung eingepasst wurde. Das ist ein nice und das ist wirklich ein nice Ort zum Kämpfen. Adaptive Assault. Ne, wir nehmen Spare, weil wir ihn nicht besiegen wollen. So. Wie viel hält er denn aus? Okay, die nächste Disc. Jetzt sollten wir ihn aber haben, weil er ist im roten Bereich. Düdüm, düdüm. Und düdüm. Ja, gut. Den schauen wir uns dann nachher, wenn wir wieder in dem nächsten Lumion Center sind, an. Nein, ich möchte kein Nickname geben. Storshi möchte Swipe lernen. Ja, kann Storshi machen, weil ich glaube, die hat sowieso nicht so viele Attacken, ne? Ja. So, und weiter geht's. Ui. Oh, ein Skilaber. Den will ich fertig machen. Den will ich nicht fangen. Den kann ich auch one-hitten, da bin ich mir sicher. Bam! Dann ja, siehst du. Die habe ich angesehen, dass du schwach bist. Ich werde hier auf jeden dritten Meter angegriffen. Ein stärkeres Skelaber. Werde ich trotzdem fertig machen. Jetzt wurde ich auch nur angegriffen. Das muss ich mir zurückholen. Zum, zum. Und ich heile kaum was dazu. Was sollte das denn? Na gut. Entschuldigen Sie, Sir. Darf ich hier vorbei? Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Entschuldigen Sie, Sir. Okay, die Leute haben einfach verlernt zu sprechen. Ein korrupter Mönch. Schickt ein Kabunga. Ui. Hier gegen Kabunga kann ich natürlich nicht meinen Horst benutzen. Da würde ich wahrscheinlich eher Feuer benutzen, ne? Ach ja. Er erhöht seine Melee-Defense. Nicht so schlimm, weil ich greife jetzt mit einer Special-Attack an. Und zwar Rapid-Fire. Rapid-Fire. Trumm. Trum. Trum. Weg ist er. Oh man, kriegt gute Erfahrungspunkte, wenn man hier kämpft gegen die. Finde ich gut. Er schickt jetzt Gumpot, das ist blöd. Weil das sitzen Wasserlumien. Ah, uh, ich hätte wechseln sollen. Dann hole ich Viech raus. Ach ja, Viech. Los geht's. Ja, machen wir erstmal Leaf Barret. Leaf Barret. Und weg ist er. Viech ist auch ziemlich stark. Finde ich nice. Ich benutze Viech so selten. Uh, Mau hat er gesagt. Mau ist zu einer Katze geworden. Oh, was ist passiert? Ich war beim Pagoda irgendeinen komischen Stein ansehen. Das nächste Ding, an das ich mich erinnere, ist, dass ich hier bin. Was ist passiert? Ja, keine Ahnung. Auch nicht. Also ich gehe jetzt erstmal weiter in die Höhle rein. wird man aber auch wirklich auf alle drei Meter angegriffen. Das Gelaber wird gelöscht. Ah, da ist noch eine. Hallo. Wird vorher noch von einem skill lava angegriffen. Das wird jetzt geskippt. So. Ah, vielleicht sollte ich doch nicht Horst nehmen, wenn die jetzt mit Leuten kommen wie Kabunga. Obwohl, das den kriegen wir hin. Vielleicht machen wir... Ra nee machen wir nicht. Oder doch, wir machen mal Radiant Forecast. Das ist eine sehr starke Attacke, die aber nicht sofort trifft. Sondern das kommt erst in der nächsten Runde. Das heißt, jetzt werde ich mich erstmal heilen mit Luster-Loot. Ah, ja. Und jetzt nochmal Radiant Forecast, please. ah oh, it failed? Okay. Ey! bewirft mich mit Stein. Wie ehrenlos. Okay, dann muss ich mich jetzt nochmal heilen, weil der hat mir... Ah, jetzt! Jetzt hat er Raiden Forecast getroffen. Ich dachte, das wären zwei Runden, aber es sind drei Runden. Okay. Dann äh, habe ich blöd gespielt. Okay, er schickt noch einen rein. Ja, ich bleib erstmal bei meinem Horst. Weil mein Horst soll sich jetzt erstmal heilen. So, also ein bisschen nicht genug Energie. Wir warten. So, und jetzt aber Lasterlöt. Und dann heile ich mich von 31 hoch auf 54. Das ist doch entspannt. Er greift mich an, macht ein bisschen Schaden. Und jetzt heile ich den Rest wieder hoch, indem ich ihn besiege. Das ist so praktisch an diesen Draining-Attacks. Dass meine Lumens nicht sterben müssen, weil ich mich einfach hochheilen kann. Jetzt bin ich wieder voll. Im nächsten Kampf ist alles so, als wäre diese, wär dieser Kampf nie passiert. Und ich bin Trainer. Level 23 geworden. Weiter geht's. Oh, wer bist du? Ich hatte gerade den unnötigsten Traum. Ich habe geträumt, dass irgendwas komisches passiert. Ist und viel Viele Mönche sich komisch verhalten haben. Keine Ahnung, was du für einen Unsinn träumst. Ui, eine hübsche Brücke. Leider werde ich schon wieder angegriffen. Jetzt kann ich über die hübsche Brücke gehen. Ach ja. Hey, da vorne ist noch so ein Mönch. Dann kämpfen wir einmal mit. Ich habe schon wieder nicht getauscht. Ist ja egal. Ui, er schickt einen Geeklo. Gegen Geeklo hilft nicht viel. Ich habe nichts, was Erde ist, und mir fällt auf Anhieb nichts anderes ein, was effektiv gegen Elektro ist. Ich hole mich um meine Motte raus, weil die ist grundsätzlich stark. Wind macht halt nicht viel gegen. Ich probiere mal Pestilenz aus. Also ohne vorher zu lesen, was Pestilenz kann, mache ich es einfach mal. Okay, Pestilenz. Macht einfach nur Schaden, okay Ah, und er kriegt dann noch nachträglich Schaden von der Pestil Das ist nice, das gefällt mir Das ist dann also eine gute Eröffnungsattacke, wenn man einen langen Kampf erwartet Ne, ich werde nicht wechseln Denn ich habe Gast Er nutzt Dodge, nein Er möchte ausweichen Dann halt nochmal Gast Und jetzt ist er weg Was, er hat überlebt, das ist nicht gut Ah, er nutzt nur Spear, Gott sei Dank Und er ist paralysiert Dankeschön. Es kommt davon, wenn man meine Mutter anfasst. Ah. Gah. Jetzt wacht er wieder auf und denkt sich so, wow, was mache ich so nah am Rand? Also keine Ahnung, hinter dir ist eigentlich so eine Säule. Das ist gefährlich hier, sei vorsichtig. Ja. Wenn ich dann nach rechts gehe, kann ich doch bestimmt was aufsammeln. Ich gehe erstmal nach rechts. Und... Ah, hier kann ich mich wieder hochpusten zu einer Ruine. Verstanden. Verstanden. Dann gehen wir über diese Brücke rüber. Und da vorne steht jemand. Bitte mach das nicht, Jerome. Ich bin es. Hayato, wir haben zusammen trainiert. Erinnerst du dich nicht mehr? Ah, es Ah! Das macht keinen Sinn. Bitte, so hilf mir doch jemand. Ja, kein Problem, ich kann helfen. Bitte, werter Trainer, würdest du mir dabei helfen? Du musst dich beeilen. Also, keine Ahnung, der steht da einfach nur rum und glotzt komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich beeilen muss. Aber meinetwegen. Na gut, dann machen wir das mal. Und er schickt einen Kabunga. Und ich schicke mein Viech. Und mein Viech ist stärker als sein Kabunga. Weil es kann kratzen. Swipe. Nutzt Pine Shot. Es macht wenig Schaden, Bro. So, und ich würde sagen... Nur für den Fall mache ich jetzt einmal... Ah, ne, ich habe keinen Live Train. Okay, dann einfach noch ein zweiter Swipe. Aber weggekratzt. Skill aber. Ja, ich werde jetzt wechseln. Pflanze gegen Feuer ist nicht so gut. Ich hole meine Motto wieder rein. Und ich werde ihn weggasten. Last. Yes. Und weg ist er. Kabunga ist Level 22. Und jetzt noch so ein Viech. Nö, ich kann so bleiben. Den kann ich auch wegmachen. Jetzt gibt es erstmal eine Mystic Breeze. Er will mich beißen. Jetzt ist er eingeschlafen. Das gefällt mir. Ich liebe es, Soweit meine Motte mal berührt wird. Ah, okay. Ich gebe ihm Pestilenz. Okay, jetzt ist er aufgewacht und kriegt nochmal Schaden von der Pestilenz. Oder doch nicht? Okay, jetzt kriegt er Schaden von der Pestilenz und stirbt. Und ich bin Level 23. Ah, er wacht wieder auf. Ah. Ich hab so Kopfschmerzen. Was ist passiert? Hayato, warum sind wir hier? Du erinnerst dich an mich? Oh Gott sei Dank. Natürlich erinnere ich mich an dich. Worüber redest du? Du warst nicht du selbst. Als ob irgendetwas deinen Verstand übernommen hat. Was? Das ist Schwachsinn. Was du da sagst, ist gar nicht möglich. Unglücklicherweise denke ich, ihr liegt beide falsch. Aber wer ist das denn da? Vater, du bist hier. Ich kam so schnell, wie ich konnte. Geht es jedem von euch Gut. Ja, uns geht's nun gut, dank, ähm, wie lautet dein Name? Oh, Conny, danke, dass du zur Hilfe gekommen bist. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Also, Vater, wie konntest du uns finden? Einer der Mönche kam in die Stadt und kollabierte direkt vor der Kampfarena. Ich wurde informiert und bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich habe gefragt, was passiert ist, und er hat geantwortet, dass manche der anderen Mönche in der Pagoda gewalttätig geworden sind. Er hat mehrere Mönche beobachtet, wie sie dich hierher verfolgt haben. Was könnte sie so gewalttätig gemacht haben, Vater? Ich habe noch nie so etwas gesehen. Auf meinem Weg hierher bin ich in einen Kampf mit einem unserer geliebten Älteren geraten. Ich habe ihn besiegt und er kam wieder zu Sinn. Er hat gesagt, irgendetwas ist in den oberen Teil der Pagoda gecrasht. Was auch immer es ist, es muss die Quelle unserer Probleme sein. Ja, ja, ich erinnere mich. Das letzte Ding, woran ich, das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich die Treppen hochgegangen bin, um nach den Geräuschen zu sehen. Das ist alles an dass ich mich erinnere, bevor ich hier aufgewacht bin. In der oberen Etage ruht Ikatsune. Du glaubst doch nicht, dass Ikatsune irgendetwas damit zu tun haben sollte, oder? Ich denke nicht. Aber ich kann mich an ein paar sehr alte Texte erinnern, die in der Pagode verstaut wurden. Geschichten über einen sehr ähnlichen Fall. Vor einer sehr langen Zeit. Vielleicht sollten wir uns diese alten Schriftrollen noch einmal anschauen, um mehr herauszufinden. Aber es ist unsicher, die Pagoda zu betreten, bevor wir den Fall nicht unter Kontrolle gebracht haben. Nach Aussagen unserer Mönche gibt es immer noch viele, die sich in der Pagoda befinden, die verrückt geworden sind. Ich habe eine Idee. Vielleicht könnte Conny uns helfen. Denk mal drüber nach. Conny hat sich ganz alleine durch die Höhle bis hierher gekämpft. An mehreren von unseren Ältesten vorbei. Erfahrung gegen diese dunkle Kraft ist vielleicht genau das, was wir bräuchten. Was sagst du, Conny? Wirst du uns helfen, herauszufinden, was in der Pagoda passiert ist? Ich habe zwar nicht Ja gesagt, aber du sagst jetzt schon Exzellent. Meinetwegen, dann habe ich wohl ja, ja gesagt. Ich gehe schon mal vor und kümmere mich um irgendwas. Keine Ahnung. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, okay, okay. Also ja, also wir wissen, das Ding ist da wieder reingekracht. Dann gab es da wieder... Wir können jetzt noch nicht in die Pagoda zurückkehren, weil bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Okay, verstanden. Also, eine der... Tafeldinger ist da in die Pagoda gekracht. Die Mönche sind verrückt geworden. Es wurde schon wieder irgendein komischer Name, Ikatsune, erwähnt. Das ist wahrscheinlich wieder so ein legendäres Lumion. Und das muss ich da dann wahrscheinlich bekämpfen. Wir gehen erstmal wieder raus aus der Höhle, weil hier sind ziemlich viele Lumiens, die mich die ganze Zeit ehrenlos angreifen. Obwohl ich sie nicht darum bete, wie das hier. Genau dich meine ich. Und wir haben die Höhle verlassen. Und so, jetzt müssen wir wahrscheinlich oben über die Brücke rüber zur Pagoda gehen. Aber bevor wir das machen, gehe ich erstmal zurück in die City, heile meine Lumions und wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit vorher erledigen, das werdet ihr gleich sehen. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich ein wasser mal gebrauchen könnte, deswegen wäre so ein Gumpot jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich habe bisher noch keinen guten Gumpod gefunden. Oh, wenn ich hier durchgehe, finde ich was. Ja, ich finde was. Yeah. Bam. Fünf Advanced Disc gefunden. So, back at it in Silver City. Gehen wir jetzt zu zum Lumion Center. Heilen erstmal unsere Lumions. Und jetzt gucken wir einmal in das Ding rein. Weil wir haben hier ein Hall gefangen. Und jetzt gucken wir an. Die ist jetzt in Ordnung. Okay, Vol Volcanic. Also wenn das Ding eine Feuerattacke benutzt, dann ist sie doppelt so stark. Aber... Es kann sich die nächste Runde nicht mehr bewegen. Ist interessant, okay. Und das Training sagt, Energie sehr gut, Health gut, Defense gut. Und ja, die anderen Sachen eher schlecht. Kann man mitnehmen. Aber erstmal brauche ich gar kein Feuerteil blumien weil ich habe hier schon ein Feuerteil blumien Das hat vergleichbare Stats. Ja... Vergleichbare Stats, würde ich sagen. Okay, Leute, ihr müsst euch entscheiden. Soll ich Feuer weiter als meinen Feuerlumien verwenden, Redburn burn Oder soll ich Kratal eine Chance geben? Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde Crytal hochtrainieren. Jetzt gibt es hier noch Gumpot. Gumpot, für den interessiere ich mich, weil er viel Verteidigung hat. Und jetzt sehe ich hier, Verteidigungstrainingswert ist negativ. Okay, Health, Energy, Verteidigung, das sind alles ziemlich gute Werte. Aber halt die physische Verteidigung ist richtig schlecht. Und das bei einem Lumion, das standardmäßig eine sehr hohe physische Verteidigung hat. Ich meine, ja, das würde ihn zu einem Allrounder machen, ich weiß nicht. Aber angesichts der Tatsache, dass ich jetzt wahrscheinlich schon gegen Feuerlumiens kämpfen muss, werde ich ihn wahrscheinlich doch erstmal mitnehmen. Und zwar, ich glaube anstelle von Kabunga. Kabunga ist eigentlich cool, habe ich sehr gerne jetzt benutzt. Aber ich kann mir nicht erlauben, zwei Pflanzenlumiens mitzunehmen. Und Viech ist halt wirklich sehr stark. Wobei, Viech hat schlechte Trainingswerte, sehe ich gerade. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Viech ist grundsätzlich ein starkes Lumion, wie man hier sieht. Aber, ich sehe gerade, Speed, <lacht> sehr schlecht. Und die anderen Werte sind alle mittelmäßig. Während ich hier schon Kabunga habe, das hier jetzt nicht wirklich heraussticht. Aber sonst, Defense, Speed, Angriff halt alles besser hat. Health und Energy nicht so gut, aber... Hm. Schreibt mir auch in die Kommentare, soll ich Kabunga weiterhin benutzen? Weil Kabunga finde ich persönlich ganz cool. Oder Viech, was sich ja jetzt schon bewährt hat in den letzten Kämpfen. Ihr habt noch nicht gesehen, wie sehr sich Kabunga bewährt hat. Deswegen werde ich jetzt erstmal Viech auf die Bank legen, hol Gumpot rein... Damit er sich trainiert. Und eine Sache will ich euch noch zeigen. Hier in Gruppe 7 habe ich einfach ein Rainbow Shorshi. Das ist einfach Rainbow. Ein Event Lumion. Leider ein schlechtes Event Lumion. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht, weil das hat nicht so gute Werte. Deswegen nehme ich den nicht mit und bleib lieber bei meinem Shorshi, welches sehr viel bessere Werte hat, wie ihr hier seht. Aber cool. Ich hätte mir gewünscht, noch einen zu finden, der halt ein bisschen stärker ist. Habe ich aber nicht. Ich weiß nicht, wie selten die sind. Ich gehe mal davon aus, dass die relativ selten sind. Aber wir wissen jetzt Bescheid. Ich rüste meinen Gumpod jetzt mal als Main Lumion aus. Und kann den dann gleich mal trainieren. Weil wir gehen jetzt erstmal zurück in den Wald vom Anfang. Da haben wir nämlich noch was vergessen. Beziehungsweise wir haben es nicht vergessen. Aber wir konnten es vorher noch nicht machen. Und jetzt werden wir es machen. Und mit einem Wasser -Lumian habe ich jetzt endlich etwas, was effektiv gegen Geklo ist. Also kriegt Geklo jetzt auf die Schnauzen. Super effektiv. Hat ihn aber nicht gekillt. Finde ich schade. Aber Gumpod ist ja eigentlich auch eher bekannt für seine Verteidigung. Wobei dieser Gumpod ja Trainingswerte sehr gut in an allen anderen Bereichen als Verteidigung hat. Ich gebe ihn erstmal eine Chance. Ihr schreibt mir in die Kommentare, dieser Gumpod. Oder doch einen finden, welcher vor allem Verteidigungswerte sehr hoch hat. Und natürlich Kabunga oder Viech. Das wird eine harte Entscheidung. Ich bin momentan eher auf der Seite von Kabunga, weil ich Kabunga cooler finde. Und auch gegen ein Barbore ist Wasser effektiv, weil Barbore ist ja ein Erdteilblumen. Und angekommen im Gale Forest sind wir jetzt hier hinten bei dem komischen pinken Gras. Da wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, dass die Chance, Dasket zu begegnen, in diesem Gras hier höher ist als überall anders. Also, wenn ich Dasket aktiv farmen wollen würde, würde ich es dann hier machen. Aber die Chance ist halt immer noch sehr gering und ich weiß nicht, ob ich es drauf anlegen möchte. Ich wechsle hier übrigens, weil gegen Käfer und Pflanzen vor allem ist Wasser nicht so stark. Aber Feuer ist natürlich stark und Kampf natürlich auch. Dementsprechend ist mein Feuerlumien. Die beste Wahl. Jetzt einfach mit einem Hopkick. BAM! Es ist einfach Overkill, ja. Aber warum denn nicht, ne? Und hier haben wir diese dunkle Wand. Stunning Flash benutzen wir jetzt. und wird hell. Dann wird wieder dunkel. Okay. Und dann können wir gucken, was da drin ist. Und da drin ist... Move Manual Dodge. Oh, jetzt kann ich Dodge lernen. Wenn ich jetzt hier auf die Items gehe, dann habe ich hier Move Manuals. Was kann denn... Rejuvenate. Warte. Focus your energy on your own well-being to restore half of your health. Also, man heilt sich zur Hälfte voll. Das ist ja nice. Und Kabunga könnte das lernen. Naja, und Dodge könnte jeder lernen. Und ich würde sagen, wird das verbraucht? Ich probiere es jetzt aus, weil Dodge ist mir nicht so wichtig. Ich sage jetzt, ich nehme das Move Manual Dodge und möchte Gunport Dodge beibringen, weil der hat eh einen Platz frei. Und okay, es wird nicht verbraucht. Das ist nice. Dann kann ich das halt immer nutzen, um bestimmte Attacken meinen Lumiens beizubringen. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Und weil ich einen Kabunga habe, gehe ich jetzt mal in das Kabunga Café, weil ich war da noch nie drin und will einfach mal gucken, was da ist da drin gibt und ob es mir einen Bonus gibt, wenn ich einen Kabunga mitbringe. Oh, guck mal, die haben auch einen Kabunga. Willkommen im Kabunga Café. Heute ist ein Glückstag. Zufälligerweise haben wir eine Extra-Tasse von unserem Kabunga Café für Trainer. Die haben wir aus Versehen gemacht. Hier nimm. Ne? Hey, yeah, ich habe einen Barista Kaffee. Diese spezielle Sorte, bla bla. Given to your Lumions to hold in battle, alles klar. Oh, das ist nice. Also, wenn ich meinem Lumion das gebe, dann haben die jede Runde die Wahrscheinlichkeit, ein bisschen Energie automatisch zu restoren. Das heißt, ich gehe einfach mal auf Items. Da wäre Kabunga-Café. Und das gebe ich jetzt zum Beispiel mal meinem Kabunga. Und der freut sich dann. Und ich kann wahrscheinlich weiteren kaufen, oder? Nee, kann ich nicht. Ich will mit Kabunga sprechen. Na gut, hier kann man sich einfach Kabunga-Kaffee abholen. Nice. Bin ich mal früher reingegangen. Und bevor wir nun mit der Main-Story weitermachen, brauche ich von euch die Entscheidung. Soll ich Kabunga als mein Pflanzen-Pokémon behalten oder soll Vieh ich doch zurück? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!